Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5 Nachwahl eines Mitglieds der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für den Privaten Rundfunk. Herr Abg. Hugo Klein-Freigericht verzichtet mit Ablauf des 20. August 2018 auf seine Mitgliedschaft in der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für Privaten Rundfunk. Nach § 49 des Hessischen Privatrundfunkgesetzes gehören der Versammlung fünf Abgeordnete des Hessischen Landtags an, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind. Mit der Ihnen vorliegenden Drucksache 19667 schlägt die Fraktion der CDU Frau Abg. Claudia Ravensburg als Mitglied vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Es erhebt ja auch keinen Widerspruch über die Wahl durch Handzeichen. Dann frage ich, wer dem Wahlvorschlag, Drucksache 19 /6667, zustimmt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, GRÜNE und SPD. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Fraktion DIE LINKE und Abg. Öztürk. Damit ist Frau Abg. Claudia Ravensburg als Mitglied in die Versammlung der Hessischen Landesanstalt für Privaten Rundfunk gewählt worden.